Wir schauen uns heute den Privatbrief nach den 5008 an. Seht ihr so einen Brief? Oben in der Kopfzeile, da kommen eure Absenderangaben rein. Gerne auch mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wenn ihr das abkürzt, dann bitte tell.doppelpunkt und eine Zeile leer lassen. Dann gibt es hier das Anschriftenfeld. Das besteht aus ja, zwei Bereichen. Der eine Bereich ist hier oben. Da kommt zum Beispiel rein. Eure Absenderangaben und wenn es ein Einschreiben ist, wird es auch hier vermerkt. Das heißt deshalb auch Zusatz- und Vermerkzone. Unten drunter kommen dann die ja, Daten des Empfängers rein, die Empfängeradresse. In dem Fall ist es eine Firma, Teleshopping, QVC. Genau. So, nach dem Anschriftenfeld lasst ihr bitte zwei Zeilen frei. Danach folgt rechtsbündig das Datum mit Tag, Tag, Monat, Monat, ja, ja, ja, ja. Dann wieder zwei Zeilen frei. Dann der Betreff, den ihr selber formuliert, den formatiert man fett. Anschließend nochmal zwei Zeilen frei und dann erfolgt die Anrede. Wenn ihr hier den Ansprechpartner kennt, dann schreibt bitte sehr geehrter Herr Müller oder sehr geehrte Frau Müller, wie auch immer. So, dann folgt ein Komma, eine Zeile frei und jetzt wichtig nach dem Komma hier kleinschreiben. Genau, dann sieht man noch, dass Absätze immer mit einem Leerzeichen getrennt sind, also mit einer Leerzeile. Und ganz am Ende schreibt man noch freundliche Grüße und dann habt ihr Platz hier zu unterschreiben. Ich zeige euch jetzt gleich noch, wie das dann in Word ausschaut. Auch da habt ihr eine Vorlage, die hänge ich ähm, in den Kommentaren mit an. Hier oben eben die, ähm, unsere Adressangaben, die sind rechtsbündig formatiert. Also das muss ich hier oben machen. Dann seht ihr hier diese Zusatz- und Vermerkzone, in dem Fall ist es kein Einschreiben, deshalb kommt nur hier eure Absenderangaben rein. Dann die Empfängeradressen, Empfängeradresse in dem Fall haben wir einen Ansprechpartner, es ist hier der Herr Michael Müller, Da vielleicht darauf achten, man schreibt nicht Herr, sondern man schreibt Herrn. Den Rest kennt ihr, die Anrede jetzt eben mit sehr geehrter Herr Müller und ich habe hier noch Anlagen dazu reingemacht, wenn ihr das machen wollt, dann bitte nach Max Mustermann, also nach dem Namen nochmal eine Zeile frei, Anlage Fett formatieren und dann eben hinschreiben, was ihr als Anlage hinzugefügt habt.